Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Amsterdam, Fressflash. Ich starte eine neue Serie Fressflash, dies von Amsterdam, das wird es in mehreren Städten geben, wo ich nur die köstlichen Köstlichkeiten, bisher, Nachtisch, den ganzen Shit testen werde. Ich habe gerade ein Burger-Video gemacht hier. Und jetzt, wenn wir uns auf die Tour begeben, war ich richtig weg wenn ihr hier seid, vielleicht was Verbotenes tut, am besten nicht, dann wisst ihr genau, wo ihr hingehen müsst. So, ich habe hier direkt schon gesehen, aber ich glaube, das testet nicht mehr. Man nimmt nicht das erste. Das ist wie im Laufhaus oder im Eros Center, wisst ihr? Erstmal einmal rumgehen. <lacht> Denkt an meinen Kommentar, an meinen Daumen oben. Beides fordere ich von euch in diesem Video. Es geht nicht anders. Hallo? Hello. <lacht> How are you? Hello. Abonnieren, und abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren, abonnieren und kommentieren. H-O-L-L-E. From? From? From Germany, Die yeah. hey, beste nice. tester in der Welt. Wir lieben die. Ja, Ich liebe euch auch. Du wirst ein Ja, bitte. Ja, It's this ist Ja, Ja, Ja, Ein Ja, man. Denkt daran, dass den Daumen oben glühen Und die Kommentare. Ich verlange das heute von euch. Das Problem ist, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. Ich geh in irgendeine Richtung. Vielleicht gehe ich hier völlig abseits der Stadt jetzt. Das nächste Problem, ich würde auch einfach googeln, alles hier da. Aber ich habe kaum noch Akku und finde mein Auto sonst nicht. Deshalb gehen wir auf Touristenbasis und das machen wir genauso. Weiter geht das. Ich bin mir richtig ganz genau sicher. In die Richtung war das letzte Mal was ganz Köstliches. als ich das letzte Mal in Amsterdam war. Ich war hier ja schon öfter. Also einmal kurz zum Reinkommen, wenn man durch Amsterdam geht. Natürlich wollen die Leute verlocken, die vielleicht einen Tee haben, sonst was, ne? Vielleicht einen Smoky Smoky, Und dann gibt es die heftigsten Auslagen immer. Das soll einen reinlocken, ich habe das noch nie probiert. Sieht das nur krass aus oder schmeckt das heftig? So zum reinkommen, jetzt so eine Kleinigkeit, wisst ihr? make it by yourself or you buy it? We make it here, kitchen. You make it here? Yeah. Oh, nice. Also eins ist gewiss, Leute. Zwei Sachen sind gewiss. Es sah heftig aus und ich wurde abgezogen. <lacht> 20 Euro. Das kleine Ding 10 Euro, das Stück Kuchen 10 Euro, also jetzt war ganz ehrlich. Im anderen Video 22 für einen Burger. Also Leute, kommt. Das ist ja wohl hier. Und das ist die Schublade ist das. Wenn das jetzt rein snacken nach vorne am Wasser. Erstmal langsam reinkommen. Oh, das riecht hier schon wieder nach Weedos. Ah. Hier gibt es sogar, habe ich auch im anderen Video gesehen. Boote zum High Smoken. Extra dafür da, um sich da rein zu rauchen. Das ist krass. Paradies für alle Raucher, sage ich mal so. Ich weiß nicht mal ganz genau, was es ist. Das hier sieht für mich gleich schon, als wäre das so richtig karamellig. So würde das sich zwischen den Zähnen so. Mm, mm. Wisst ihr, wie ich meine? Oh ja. Wir sind hier an der richtigen Adresse, Leute. Scheiße, mein letztes Brillenputztuch ist weg. Oh, Scheiße, Mann! Null, mein Akku ist fast alle. Das haben sie warm gemacht. Mit Kinderbueno drauf. Seid nicht dumm, Leute. Wenn ihr Servieten in der Tasche habt, holt sie vorher raus. Oh, ich hab sogar ein Messer und Gabel. Nein, egal jetzt. Ah! Belgische Waffel von unten. Mit einem Teller überzogen. Ich sag mal so, das, was man erwartet, kriegt man. Es gibt aber die typischen Desserts, die. Trumpf nicht auf durch ihre Finesse, sondern einfach nur durch, durch maximale äh, Süße. Und das ist der Kandidat. Trotzdem geil. Aber kann ich nicht besser als 6,5 geben, weil es schwach ist in der Umsetzung. Einfach alles zusammengewirkt, was süß ist, sonst was. Ich brauche was individuell geil ist. Und das sollen sie wohl auch selber machen. Heide Witzka, komm mal her, Mann. Komm mir her. Ihr habt mich noch nie bei so einem maximalen fressflash gesehen. Da ich ja keine Drogen nehme, dazu gehört natürlich auch Alkohol. Ist Zucker für mich wie eine Drogen. Sobald ich Zucker nehme, gerade ich außer Kontrolle. Da war ich euch hiermit schon vor. Das hat für mich gewisse Raffinesse, der Endbegriff von Erdnuss. Wenn ihr eine Erdnuss öffnet, frisch geschält und zu euch nimmt und vorher das gegessen habt, denkt ihr, die Erdnuss will euch verarschen, das ist keine Erdnuss, das hier ist die Erdnuss. Wild, Leute. Wild, wild, wild sein Ugros Vater. Du hast dieses krass Erdnussige. Und dann habt ihr beim Spiel damit, dass ihr auch dieses Knacken habt von diesen Schokostückchen. Dann geht das so einen richtig intensiven Vollmilch. Einfach Schokoladen-Vollmilch-Geschmack. Also Vollmilch-Schokoladengeschmack, aber richtig intensiv. Und das gefällt mir gut, Mann. Können wir wollen nicht zu hoch rein Das ist aber eine 8 von 10, das Ding. Gucken wir, was uns jetzt noch begegnet. Ich bin heiß. Da hinten sich Dunkin Donuts, aber das ist low. Wir brauchen was, was wir am besten nur hier kriegen. Wir geben uns hier nicht mit zwei klassiger Ware an. Äh, äh, Zufrieden. <lacht> ich habe jetzt auch einen google Rate gezogen. Das ist sinnlos. Geile Waffeln. Richtig geile Waffeln. one Wanderance strip waffels Sieht geil aus. So, und das nee, lasse ich mir auch nicht nehmen. und gehe einfach mal über den Zebrastreifen rüber. Die Leute sollen warten ja? hier. Olle ist unterwegs. Scheiße, ich mag ich das Navigationssystem wieder an, Mann. Ich hab's da nicht hingefunden. Zwei Minuten. Ja. Richtig den Weg bin ich schon mal gegangen. Rechts abbiegen auf Kalberstraat. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich abgeholt. Wow, für Frozen Joghurt. So hey, nee, nee, ist mir zu random, ist mir zu Standard. Mm -mm -mm. Kommen wir nicht so, Amsterdam. Hat mir ein Obdachloser eben empfohlen hier den Tipp. Nur einmal kurz euch Amsterdam von oben zeigen und dann geht's zu den Waffeln. Ja. Da ist er. Ihr geht da rein, ich schwör's halt. Das riecht gleich so richtig self-made, Nicht irgendwas von der Stange, sondern wie, keine Ahnung, zu Hause backen mit äh, Freunden sonst was. Genauso riecht das da drin. Hier vorne füllen die jetzt die Waffeln selber, die bereiten die frisch zu, du kannst quasi dann halt das Topping wählen. Homemade steht auch alles selber drauf, ich denke mal der Name des Programm. Have a, a day. day. Thank you. Bye. So Leute, ich beiß da rein. Das sieht einigermaßen unspektakulär aus. Der erste Biss war auch einigermaßen unspektakulär. Ich glaube, das muss dann zusammenklappen, Leute. Mhm. Ja, jetzt kommt's aber. Ja, das kommt kommt's wirklich gut. 6,50 kostet das Ganze. 6,50. Ich stell mir echt gerade vor. Tut mir leid für den Vergleich, als wenn ich hier gerade High irgendwo längs laufe. Gehe völlig verplant da rein. Gehe in diese Gasse wirklich rein. Weiß da rein. Die Leute sehen mich, wie ich mit Augen zu ihr längs gehe. Denkt euch vielleicht die Kamera dann noch weg. Das war Raffinesse. Knackige Hase, so ein Stückchen Knacken im Mund. Dieser Zäh-Karamell, was in zwischen den Zähnen so mh, Schokolade dazu. Ja, ja, das ist es. Eine selbstgemachte Waffel in sich hat auch schon so ein bisschen was zähes. Als wäre der Karamell eingeworben worden. Der Typ war richtig sauer, als ich so um ihn rum habe. Dann ja, war ich sauer, weil er so unfreundlich war, Mann. Er kriegt von mir mein Herz nach eine 8. Mein Herz macht auch wieder eine Acht. Jetzt gibt's Pancakes. Die Route startet. Let's get it, let's go. Ihr habt noch ein paar Jungs getroffen, ihr habt einen Tipp für mich oder was? Ja, wir haben einen Tipp für dich. Ja. Wir müssen jetzt noch irgendwas B***tes fürs Video starten, haben, was irgendwie geil rüberkommt. Könnt ihr irgendwas Abgespacktes kurz machen, sowas wie Holle schreien oder so? Irgendwie so. Gib mir ein Gib mir ein L! Noch ein L! L! Holle! Oh! Ja, Mann! <lacht> der, der, der war geil, Mann. Wir gehen jetzt, äh, wie heißt das? Pancake fressen. Jetzt muss ich hier auch noch vorbeikommen an Captain Candy, dieser... Oh. den Weg zu überbrücken, Leute. Tatsächlich habe ich die genommen, weil ich mir sicher war, so blöd es sich anhört, dass die scheiße schmeckt. <lacht> den Rest habe ich aber bedacht ausgewählt. Mmh. Nein, ist doch lecker. Wir haben lecker Mäulchen ist und ich denke einfach mal, einen Tag, Cheat day. egal was, reinballern, kommst du so auf deine Kosten, ob es Burger ist. Guckt euch das Burger-Video von mir an. Heftige Burger. Mit Sicherheit noch endlich andere herzhafte Sachen, aber auch Süßkram. Oh. Ich habe Erdbeeren mal als Kind gegessen vom Bäcker. Ich kaufe mir nie Weingummi privat. Ich hole nur Schokolade, Kekse. Sowas. Das ist mal geil jetzt hier. Holzschuh-Feeling. -Cool ich mmh. auch noch. Mmh. Ich weiß nicht, was sie da reinhauen, aber das schmeckt geil, Mann. Das, wo ich früher noch selber hier auch am Rauchen war. so, ne? Da das Geld gerade mal für den Stoff gelangt. So richtig schön damals die Session machen und Köstigkeit, snacken, war nicht drin. Jetzt gibt es wieder nur eins von beiden, diesmal gibt es die Köstigkeit. Weil wer mich kennt, weiß, bei mir gibt es nichts mehr. Kein Rauchen, kein Alkohol, gar nichts. Besser Lifestyle, schönster Lifestyle, glücklichster Lifestyle und das mit Gewissheit kompromisslos, glaub mir. Wahres Glück, das richtig wahre Glück erlebst du nur nüchtern. Das habe ich gemerkt, seitdem ich mit dem ganzen Scheiß aufgehört habe. Die Worte möchte ich euch mit auf den Weg geben. Mm. Mm. Köstlich, möchte. Jetzt ja, gibt's Pancakes. Kommst du keine 2 Meter weit, wenn du eine Naschkatze bist. Katha, du darfst jetzt eine Naschkatze einblenden. So, Auduburg-Stick sind wir. Hallo! So, auch noch nicht gehabt. Die waren so scheiße unfreundlich. euch. Die waren so unfreundlich, unangenehm, dass ich da kein Video mache. Von mir aus nicht. Du braucht was anderes. Ich bin jetzt extra so weit hier hingegangen, die Penner. Wirklich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Bei diesen Waffles und sonst was. Bloß nichts kaufen gehen, wenn ihr mal hier seid. will einfach Pancakes. Das gebe ich jetzt ein im Internet. Ich habe nur Pech. Der nächste hat geschlossen. Ich will unbedingt Pancakes und er hat geschlossen. Das kann echt nicht wahr sein. Pancakes und Waffles, zwei eben. Mama Pancakes. So, alles über vier Bewertungen. Jetzt geht's zum nächsten. Die sind alle hier aneinander dran, direkt. So, wenn der jetzt auch noch zuhört, weiß ich auch nicht, Mann. Gleich da, 170 Meter. Ich finde das so lustig, wenn ich mir die Leute angucke. Wie heftig Heidi sind. <lacht> Mango-Eis, Früchte nicht zu sagen, die kleinen Pentex, letzte Station, ich wollte eigentlich noch eine gleich machen mit euch. Ach, ich bin voll gefressen ohne eine, das macht keinen Sinn, das wäre auch krampf, das soll ja immer noch Spaß bringen und gut schmecken. Also optisch muss ich sagen, hätte ich, bevor ich das bestellt habe, noch mehr erwartet, dass das irgendwie specialmäßig aussieht. Sehr lecker, innen noch fast flüssig, mit Schoko eingetunkt. Nutella, so extrem haselnussig. Hätte beinahe gesagt, bestimmt die von Aldi. Ist ja so ein bisschen abklatschmäßig, aber auch echt nicht schlecht. Das geht halt nichts über normales Nutella. Sind wir uns einig? Schönes mango Ich habe eigentlich nie das Feeling, dass ich so Fruchtsachen mag. Aber nachdem man so viel genascht hat, ist das so erfrischend geil, dieses Mango-Eis. Ich habe jetzt auch videoübergreifend zwei Burger gegessen, alles, was ich hier gesehen habe und nichts getrunken. Das ist das hier jetzt sehr erfrischend. Erdbeer dazu mit ein wenig Schokolade. Das Aufschnack dann sehen wir uns gleich draußen. Zu den letzten worten so letzte station für mich leute sehr nett leute sehr nett ich finde optisch jetzt nicht so der Burner. geschmack ich war es auch so sage ich mal mittelmäßig fünf von zehn in ordnung kann man sich gut geben ich will weiter diese Fressfleischfolge machen das bockt mich extrem das ist so was ganz anderes vielleicht nächste mal noch mal ein bisschen mit mehr attraktionen irgendwie wo ich vorher oh, da ist das Heftigste, da ist das heftigste was optisch vielleicht auch noch mal so richtig der knaller ist genau noch ein bisschen mit vorbereitung wenn euch das gefallen hat und ihr noch mehr sowas sehen solltet, und mit noch mehr elan noch mehr vorbereitung dann lasst ihr euch wissen mit einem daumen oben den kommentar und gerne glocke an und das Abo. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das, Mann. Dieses Fressflash-Format. Da gibt es mehr Fressflash-Videos. Äh, Bis zum nächsten Mal.